Damit, hallo meine Poke freunde und Pokémon. willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Boss. Wir sind gerade hier noch in der Lobby, aber ich werde gleich mal in eine Runde reingehen. Und ich wollte nur noch vorab noch mal sagen, ich habe ein neues tatcher pack ein pokémon tatcher pack was ich richtig geil finde. Wie zum Beispiel hier gesehen, die Truhe ist dann zum Beispiel ähm, ein Pokéball oder Geräusche. Sind dann so so ähm, wo man Geräusche halt. So, wollte ich mir zeigen. Und wir sehen uns dann gleich in der Runde. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde. Und vorab nochmal gesagt, falls ich sofort sterbe oder früh sterbe oder einfach schlecht bin, dann tut mir leid. Ich bin einfach nicht der beste Spieler. Da bin ich so gut in Sky okay? Aber ich spiele es trotzdem, weil es Spaß macht. Es geht ja nicht um den Spaß, sondern um fahren. Nee, andersrum. Es geht Nee, glaube ich Ich weiß es nicht ich weiß nicht, was ich Tut mir leid, ich eigentlich nicht was ich bin Ähm... gerade ja, wir sind eigentlich richtig nur ich nur nur Nö, nö, nö, nö, nö. nö. Du kriegst mich nicht. Nö. Nee. Aber ich will auf ihn nur nur nur nur nur nur Und, Und er mich nicht sieht! Hab ihn! Das passiert mir jede Runde. Oh, aber wirklich, Leute, das passiert alles immer nur um mir. Ich einfach immer abgestoppt. Ich schwör. das ist so nervend. Kann ich hier raus? Hallo, darf ich hier bitte rauskommen? Danke. Kopfbett. noch mal Items? Oh, können wir mal was Gutes haben? Wie eine gute Hose oder so? Endy-Perle. Ja, der perle ist schon okay. Aber nicht, dass ich will. Na ganz toll. Na wenigstens im Schmerz. Okay komm, ich bin bereit. Aber ich bin bereit zu gewinnen. Und nicht zu verlieren. GG. Uh, uh, uh. Oh, zwei Gold. Zwei Epilates, Alter. So, Black Screen, danke Black Screen, okay, wenn ich Blackscreen im Kampf bekommen würde, ne, das ist das, ist super, super. Ja, das wäre richtig geil. Nimm mal weg, wie der Ach, wir haben sie im Dius, so gut, ne? Dann mache ich mir mal eben äh, eine Rockband. Hm. Ne, jetzt kommt jemand. Mache ich mir mal eben. Was sollen wir mal machen? Und, ne? Und boom! Alter, wir sind richtig gut equip. Ich würde sagen. Wir machen äh, Mitte. Ja, aber dann müssen wir. Oh, hey! Was geht? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Verschwindet ja alles auch mich, okay. Kannst du gern machen. Hallo, ja, du dumm. Gigi. Oh, ist down. Elf Leute noch. Oha. Ich hätte mich nicht so hochbauen sollen. Nicht so ne.. Ja, genau das Nicht so. Okay, okay, jetzt bin ich low. Jetzt bin ich low. Wenn er mich jetzt mit Enderpelle angreifen würde, dann, dann wäre ich down. Aber er tut's nicht. Nee, nee er tut's nicht. Er ist blöd. Er ist irgendwie doof. Habe ich zumindest das Gefühl. Braucht man ein bisschen Erzie mehr. Er im Eventor. Der macht keine schlechte Idee. Ich könnte Enderpelle machen, ist klar. Woo, uh, Gigi. Alter, letzte Runde richtig verkackt. Dafür wollen wir aber hier auf, richtig. Oh, da kommt der nächste, da kommt der nächste, der kleine. Da kommt der kleine Bubi da. Aber ich habe glaube ich bessere Equip. Na. Ja gut, der Diaboots, ne? Aber dafür habe ich Diabussi. Ich habe Holzschwert vorher hat glaube ich dir geschwert also ist eigentlich ausgesehen schon Sinne. schon ich hab gerade vergessen zu sneecken so machen wir ab viel weniger Farben draus und da kommt der Der kommt der kleine Schlau wieder nee, den, den machen wir jetzt mal hey hallo hi woah Okay, okay, nö, nö, nö, nö, nö, nö. Jetzt kämpfen wir gegen so einen. Ich möchte nicht gegen so einen Typen kämpfen. Das ist echt nicht cool, gegen solche Leute zu kämpfen. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, what happened? Was ist gerade passiert, Leute? Komm her! eine coole Runde, so, da werden wir auch schon in der letzten Runde. Ja, letzte Runde, ich weiß. Die Folge wird nicht so lange dafür entschuldige ich mich. Aber ich wollte halt eben. Aber das ist das erste Mal, dass ich halt so richtig kann, also so karte wie diesmal. Falsches das ja, ist mir doch egal. Ich werde abklatschen. Um, ja, ich hoffe, es ist nicht so schlimm und äh, die Folge ist trotzdem gut, natürlich. Ja. Kann ja nicht in Zukunft schauen und sagen die folge ist gut die 10 likes oder mehr ja momentan 10 likes werden eigentlich für mein niveau eigentlich super äh, ja ich habe sogar schon mal in einem in einem video habe ich sogar 10 likes geschafft aber leider nur in einem ich mache mal ein sort es war das pokémon go video das ist einfach geil weil ich habe eine folge Pokémon go gemacht und macht es nie wieder also Pokémon Buch gar langweilig ist es, okay? Heutzutage macht das Das ist lame. John Cena. His name is John Cena! Woo! So. Nein, nein, nein, nein, das krieg ich gut gebrauchen. Oh mein Gott! Der hatte das Hasenkit. Oh mein Gott. Der hatte das Hasenkit. kit Ich weiß nicht, wie das heißt. Schärfe Rückstoßglück. Leute, der hat mit der foto gekämpft. Ehrlich? habe ich kann nicht gesehen. Was ist stärker, Leute? schreibt mal in die Comics, was stärker. Ist. Hätte ich einen Amboss? Oh, Leute, kann man das verbinden? Oder kommt gerade einer? Ich höre es schon. Da oben. Also ich habe dich gehört, aber ich habe gesehen. Irgendwie kann man das leider nicht. Also es wäre geil, wenn man es verbinden könnte. Ich weiß, ob es geht. Oh, doppelt, gefühlt wir sind schneller oder oh, es ist ein Bild. kann auch sein ich weiß es nicht oh Mann, die, diese partikel die ganze zeit die nerven kommen ist ich habe zu so viel bier getrunken so oh jetzt check ich oh. wenn er jetzt mit mlg john cider kommt ja. ja dann dann rage kriege ich für dich. ich schwöre hey das geht ich soll, ich soll dir helfen? Kann ich gerne machen. Oh. Kann ich gerne machen, mein Freund. Hier, oh, kriegst du ein bisschen Lava. Viel Spaß damit. Glaub, das, das ist cool. Um Och, oh, jetzt kommt er wieder hoch. Was okay. Er merkt nicht! Was für die folge ich hoffe ihr hat uns trotzdem irgendwie gefallen wenn ja dann gibt auch eine positive bewertung äh, gebt ein abo da falls ihr neu seid für um nichts zu verpassen haut rein bis zum nächsten video und tschüss